Man kann in lime die Zeit beschränken, die die Befragten zur Verfügung haben, um eine Frage zu beantworten. Darum geht es in diesem kurzen Video. Wie bekomme ich das hin, die Zeit für eine Frage einzuschränken? Ich habe hier einen kleinen Testfragebogen erstellt. Er enthält nur eine Fragengruppe mit einer Frage und die hat den Fragentyp langer, freier Text, so wie das die Voreinstellung ist. Kleine Warnung dazu, diese Zeitbeschränkung, die wir jetzt einstellen wollen, funktioniert leider nicht bei allen Fragentypen. Funktioniert aber hier bei diesen Textfragen und auch bei einfachen Fragen mit Listen, Optionsfeldern funktioniert sie. Es gibt aber auch Fragen, wo diese Zeitbeschränkung nicht funktioniert und man findet das ganz einfach bei den Optionen. Wenn man also hier auf Bearbeiten geht, zu der jeweiligen Frage findet man hier unten den Reiter Timer, wenn eben diese Möglichkeit besteht. Wenn dieser Timer-Reiter hier nicht angeführt wird, dann kann man eben auch bei dieser Frage hier über das Menü keine Zeitbeschränkung vornehmen. Ich öffne mal hier das Menü und wir schauen uns mal an, welche Möglichkeiten es da gibt. Zunächst mal kann ich hier das Zeitlimit einstellen. Das bedeutet, wie viele Sekunden die Befragten Zeit haben, um diese Frage auszufüllen. Ich wähle jetzt hier mal 20 Sekunden aus. Und dann kann ich eine Zeitlimit-Aktion auswählen. Das heißt, was soll passieren, wenn diese 20 Sekunden abgelaufen sind? Die Voreinstellung ist Warne und Geh weiter. Das heißt, es kommt eine Meldung, die Zeit ist abgelaufen. Und die Befragung springt automatisch zur nächsten Frage oder wenn es die letzte Frage ist, wird die Umfrage eben automatisch beendet. Dann kann man wechseln auf Gehe weiter ohne Warnung, das heißt es kommt keine Warnung, es passiert aber dasselbe wie vorher. Oder nur deaktivieren, das heißt die Frage ist dann nicht mehr bearbeitbar, aber bleibt trotzdem bei dieser Frage stehen und der oder die Benutzerin kann dann einfach mit Weiter zur nächsten Frage klicken. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten und zwar steht hier... Zeitlimit, Deaktivierung, nächster Knopf. Das heißt also, solange das Zeitlimit noch nicht abgelaufen ist, können die Leute nicht zur nächsten Frage weiterspringen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir normalerweise mit dieser Zeitbeschränkung machen wollen. Eigentlich ist die Zeitbeschränkung ja so gedacht, dass die Leute eben eine Höchstzeit, also höchstens 30 Sekunden für die Bearbeitung der Frage haben. Wer schon früher aber fertig ist, kann aber weiterspringen. Und das wird mit dieser, mit, mit dieser Einstellung hier aber verhindert. Das heißt... Die Leute, die jetzt schon früher fertig sein sollten mit der Beantwortung der Frage, also die jetzt nicht 30 Sekunden brauchen, sondern sagen wir mal nur 15 Sekunden, die haben dann nicht die Möglichkeit zur nächsten Frage zu springen, sondern erst wenn die 30 Sekunden abgelaufen ist, geht es weiter. Das heißt, hier macht es meistens in die Voreinstellung eben auf Auszulassen und genauso ist es auch bei dem Zurückknopf. Dann kann man hier einstellen, welche Nachricht äh, da angezeigt werden soll, während dieser Zeit Countdown läuft. Beispiel so wie, Sie haben 30 Sekunden Zeit für diese Frage. Das wird dann einfach die ganze Zeit mit diesem Countdown damit angezeigt. Und jetzt gibt es hier noch ein paar weitere Sachen, die man einstellen kann. Da geht es hauptsächlich darum, noch mal weitere Nachrichten oder Warnungen rauszugeben, wenn die Zeit zu einem bestimmten Punkt fortgeschritten ist. Können wir auch mal ausprobieren. Sagen wir mal 10 Sekunden vor Ablauf soll... Für drei Sekunden nochmal Warnung angezeigt werden. Noch 10 Sekunden. So, das sind im Prinzip die Einstellungen, die Sie da haben. Und wir testen es doch direkt mal aus, indem ich hier auf Speichern gehe und dann Umfrage vorschaue. so Die Frage startet zunächst mal und man sieht direkt hier unten, okay, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Oh, ich hatte jetzt 30 Sekunden eingegeben, habe aber hier dann 20 Sekunden vergeben. Die Zeit läuft einfach runter. Dann hatten wir diese zusätzliche Warnung noch 10 Sekunden und die wurde eben für drei Sekunden lang eben angezeigt. Und wenn dann die Zeit abgelaufen ist, kommt diese Meldung, dass die Zeit rum ist. Und dann hatte ich ja halt die Voreinstellung, dass direkt dann weitergesprungen werden soll zur nächsten Frage. Und da diese Fragebogen hier dann zu Ende war, wurde praktisch automatisch die Befragung beendet. Soweit als kleiner Einblick in die Nutzung des Timers in Lime Survey.